Die Frage, die ich stellte im technischen Coaching, war: In heizung welche Heizung außer Lagerfeuer ist denn eigentlich leistbar? Und zwar geht es ja auch darum, dass die auch CO2-neutral sein soll. Und ich kam zu dem Punkt, dass die Heizkosten nur komplett zu sehen sind. Das heißt, ich habe erstmal eine Investition die mir letztendlich die Heizkosten nachher reduziert. Aber diese Gesamtinvestition muss ich ja auch bezahlen. Und so habe ich dann nachher eben einen bestimmten Verbrauch, der vielleicht mehr oder weniger ist, durch diese Investition, vielleicht Servicekosten, Reparaturen. Und ich habe natürlich als Folge dieser Investition bestimmte Tilgung und Zinsen. Und das sind auch Heizkosten. Und diese Heizkosten, die bringen natürlich einen bestimmten Ertrag und dieser Ertrag, der, wenn ich dann eine PV habe, den kann ich natürlich dagegen rechnen. Und hier geht es ja wirklich auch darum, dass ich dann diese Kosten Monat für Monat habe. Ja? Das heißt, ich muss immer kalkulieren, diese Investition hier, die in die Tilgung und Zinsen fließt, dann letztendlich die Gesamtkosten habe für die nächsten 20 Jahre oder 15 Jahre, wie lange die Finanzierung auch immer läuft. Das bedeutet doch, dass das Ziel sein muss, dass die monatliche Belastung so nieder wie möglich zu gestalten ist. Und dieses Bild zeigt es ja ganz eindeutig, unabhängig von Förderung, dass eben die PV-Leistung hier an dieser Stelle, die muss so hoch wie möglich sein, damit dieser Ertrag Monat für Monat entsprechend hoch ist. Nur so, ist eine vernünftige Heizung zu gestalten, egal welche Heizung verwendet wird. Und dann gibt es noch einen Trick, indem man die Speicherung der Wärmeenergie im Raum verwendet. Das machen Kunden von mir und fahren da sehr gut damit. Da haben sie auch einen bestimmten Ertrag, weil sie über die PV kostenlos den Strom beziehen und den dann über die Infrarotheizung im Raum speichern. Nächster Punkt ist natürlich die Speicherung der elektrischen Energie über Akkumulatoren. Die Rendite, die muss man sich natürlich sehr genau angucken. Okay, das war ein ganz wichtiger Punkt mit weiteren anderen Punkten und natürlich den persönlichen Fragen der Teilnehmer. Und damit lade ich Sie herzlich dazu ein. Wie Sie dazu kommen, klicken Sie weiter zum Heizkostenrebell, dann kommen Sie zu den Elf Geboten. Noch was? Wenn Sie ein Abo dalassen, dann kriegen Sie auch immer neueste Videos sofort mit und haben da große Vorteile, indem Sie Ihr Wissen auf den neuesten Stand bringen. Natürlich ein Daumen hoch ist auch nicht schlecht. Ich freue mich sehr darüber. In diesem Sinne, alles Gute für Sie.